Ich liebe das Informationszeitalter. Guten Morgen! Ich möchte Euch heute anhand des gravierenden Beispiels von Aldi eine Seite empfehlen die ihr immer mal regelmäßig checken solltet, wenn ihr nicht ausschließlich ja, rohkost oder rohvegan unterwegs seid und immer mal auf abgepackte und auch auf fertige Produkte zurückgreift. Ja ich weiß ich habe Donnerstag angekündigt heute eine interessante Neuerung in meinem Leben anzukündigen. Aber aktuelle Geschehnisse gehen vor und entsprechend gibt das Video, was ich angekündigt habe, morgen zum Sonntag. Also, wir alle gehen irgendwo davon aus, dass die Ware in den Lebensmittelläden, wo wir einkaufen, zwar nicht immer zwangsläufig gesund ist, aber zum einen lecker schmeckt, aber dass sie wenigstens uns nicht akut massiven Schaden bringt oder uns sogar umbringt. Aber das ist immer mehr der Fall. Wie auch der aktuelle Fall um Aldi beweist, Aldi hatte tagelang eine Metwurst im Verkehr, die mit Salmonellen verseucht war. Wer das nicht kennt: Salmonellen sind grob gesagt einfach Bakterien mit einem hohen Virulenzfaktor, also quasi äh, Virulenzfaktor, das ist die, die Krankmachend ein Mikroorganismus ist. Salmonellen sind zwar Bakterien, sprechen aber so gut wie gar nicht auf Antibiotika an. Was sie natürlich noch gesundheitsgefährdender und noch gefährlicher macht. Gerade bei geschwächten Menschen in schlechter seelischer oder körperlicher Verfassung endet die Krankheit für über eine halbe Million Menschen jährlich mit dem Tod. Salmonelleninfektion. Daher ist diese Krankheit auch in Deutschland meldepflichtig. Im aktuellen Fall wurden dann eben so, wurde dann eben sofort kontrolliert und nachgeforscht und dann ist man eben schnell auf diese todbringende METWurst bei Aldi gekommen. Das Problem bei den Salmonellen ist, dass sie eben auch außerhalb von Tieren und von Menschen lebensfähig sind und nur bei Erhitzung über 75 Grad für mindestens 10 Minuten äh, erst sterben. Einfrieren hilft gegen Salmonellen überhaupt nicht. Das Hört da nicht drauf. Einfrieren hilft nicht. Also wer diese Metwurst zum Beispiel eingefroren hat, der ja, sofort wegschmeißen. hat, sofort wegschmeißen. Millionen Menschen kaufen täglich bei Aldi ein und sicher, hunderttausende sind auch der Metwurst, die da liegt, nicht abgeneigt. Die Auswirkungen dieser Salmonellenverseuchung die wird man wohl erst in den nächsten Tagen oder Wochen feststellen können, je nachdem wie all reagiert hat. Ich habe selber jetzt keine konkreten Zahlen, sondern berufe mich da auch nur eben auf die entsprechenden Medienberichte. Generell befinden sich Salmonellen vorwiegend in tierischen Produkten, wie zum Beispiel in Eiern, in Geflügel und auch im Schwein. Aber auch zum Beispiel im abgestandenen Wasser fühlen sich Salmonellen wohl, die eben halt in irgendeiner Weise zum Beispiel tierisch kontaminiert sind. Also seid euch als Veganer nicht zu sicher, nicht auch irgendwo mal Salmonellen in Kontakt zu kommen. Also das ist ein Problem, was auch alle betrifft, auch vor allem natürlich die Leute, die tierische Produkte konsumieren. Der äh, körperlich und geistig gesund ist, der kann wiederum Salmonellen viel, viel besser ab und äh, natürlich auch viele andere Bakterienarten und Viren, die den Menschen befallen. Das ist quasi wie so eine natürliche Auslese, der sich um seine geistige und körperliche Gesundheit nicht kümmert und nicht JA zum Leben sagt und lieber irgendwo vor sich hinweggetiert rummault und unzufrieden mit dem Leben ist, da wird eben durch das Leben selbst aussortiert. Zumindest steigen die Chancen nach Einschätzung der Wissenschaftler rapide an dass Bakterien und Viruserkrankungen ähm, ja, großen Schaden verursachen bis hin zum Tod wenn man nicht in bester geistiger wie körperlicher Verfassung ist. Aldi hat natürlich logischerweise das Produkt sofort aus dem Verkehr genommen und man kann ja, die Wurst wenn man sie gekauft hat natürlich auch wieder zurückbringen zum, zum Aldi oder das Geld zurückfordern. Aber, äh, aber hier ist echt die Informationsgesellschaft wirklich ein Segen und äh, in dem Fall explizit äh, möchte ich Euch eine Seite vorstellen, die ich auch unten verlinkt habe. Alleine in den letzten 3 Wochen kann man folgende, hat man folgende Produkte erfasst und so schwere Erkrankungen schneller in ihre Ausbreitung eindämmen können, nämlich für die Menschen die immer mal auf die Seite schauen. Freilandeier der Firma Ax Vitalis GmbH, die große Supermärkte in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, in Niedersachsen, dem Saarland und auch Thüringen beliefern, ähm, die hatten die äh, Cambilo ich glaube, Campyloc-Bakterien, äh, äh, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, so hießen die. Äh, die hatten die auf der Eischale äh, drüber. Weizengraspulver von Hanoi war mit E. coli-Bakterien kontaminiert. Also, ne, veganes Produkt, also seid euch da nicht sicher. Der bekannte, deutschlandweit vertriebene Rohmilchkäse aus Frankreich, Volancer, war ebenfalls mit E. coli-Bakterien verseucht. Alles in den letzten drei Wochen. Ne. Die abgepackten Hähnchenfilets hatten Deutschlandweit, äh, deutschlandweit, äh, deutschlandweit Bakterien äh, der Form Listeria monocytogenes äh, vorzuweisen. All diese Produkte wurden mehr oder weniger schnell auch wieder aus dem Handel genommen, weil eben unsere Informationsgesellschaft Informationen von einem Verbraucher, der daran stirbt, der daran erkrankt, äh, ja, direkt äh, sozusagen weitergeht. Da kommt das Gesundheitsministerium, wie es bei den Salmonellen, weil es ja meldepflichtig ist. Und äh, das, das, das, das geht rasend schnell durch Netz, ne? Also von daher wunderbar Informationsgesellschaft, richtig, richtig geil. Äh, eine Information, die gestern noch ganz äh, secret irgendwo in einem, in einem, bei dem Händler war, am nächsten Tag ist sie komplett in allen, Haushalt, allen Haushalten dank des Internets in Deutschland abrufbar. Richtig, richtig geil. Aber man muss natürlich wissen, wo es steht. Und daher, wie gesagt, heute auch das Video, das finde ich so richtig, richtig wichtig, ähm, und der Link unten äh, bezüglich eben, wenn Lebensmittel in Deutschland gefunden werden bei entsprechenden Märkten, äh, wo man Sofort, äh, ja die nicht konsumieren sollte äh, und ja, eigentlich wirklich täglich mal reinschecken sollte. Gerade wenn ihr auch individuell mal ein Fertigprodukt kauft. Und es sind, ich sag's immer wieder, nicht nur tierische Produkte äh, betroffen. Da gibt es glutenfrei deklarierte Produkte, wo plötzlich Gluten in den Produkten auftaucht und entsprechende äh, ja, Glutenallergiker plötzlich hier ich, kriegen, umfallen, tot sind, keine Ahnung. Äh, und, äh, ja, oder, oder Nüsse, die mit Aflatoxin belastet sind und auch entsprechende Reaktionen hervorrufen usw. So Einfach mal jeden Tag, 1-2 Sekunden, mehr ist es nicht. Kurz checken ist was. Neues, was ist es, gut ist. Und eventuell entdeckt man auch Produkte, wo man weiß, dass äh, diese Produkte von Freunden konsumiert werden oder von Bekannten und kann diese dann warnen. Ne? Weiterhin entwickelt man auch ein gesundes Gefühl, bestimmte Firmen zu meiden, die immer wieder in der Liste auftauchen. Irgendeine GmbH, die halt wirklich regelmäßig im Jahr immer mal irgendwie kontaminiertes Zeug auf den Markt schmeißt. Ne? Also da entwickelt man auch ein gutes Gefühl dafür. Und ja, entsprechend, äh, ich kann es nur wiederholen, eine absolute Empfehlung, diese Seite immer mal. Ja, aufzusuchen. Und, ja, und dann eben wie jetzt in dem Fall Aldi mit ihrer, mit ihrer verseuchten Metwurst, äh, ja, da nicht den Sachen zu unterliegen. Also, Augen auf beim Lebensmittelkauf. Ich wünsche euch alles Gute. Bis morgen. Und äh, morgen dann gibt es dann auch die Information, was sich in meinem Leben geändert hat. Ziemlich geile Änderung Macht's gut. Euer Christian. Ciao.